Der Arbeiterwohlfahrt hat diese Woche zusammen mit den Partnern aus Frankreich, was Association Benny ist, und ähm, zusammen mit dem Partner aus Serbien, ähm, Volontarski Center Vojvodine, wir haben zusammen eine Trinationale Jugendbegegnung in Nienburg ausgerichtet. Ein wichtiger Bestandteil der Begegnung sind auf jeden Fall ähm, sind die Elemente wie Sprachanimation, wie interkulturelle Einheiten, wo sie eben sich ihrer Unterschiede und auch ihrer Gemeinsamkeiten bewusst werden. Und natürlich auch die gemeinsame Arbeit dann an dem Projekt, was in unserem Fall eben die Kinderbildnis war, wo sie in kleinen Gruppen zusammen einen decken Hotel gebaut haben, eine Feuerstelle gepflastert haben oder Sand geschaufelt haben, ganz einfach. Für mich sind die Jungen wirklich da, um zu versuchen, etwas zu sehen. Sie haben eine kleine Porte, die sich ein bisschen wo sie vielleicht ein anderes Pour moi c'est aussi un, un travail personnel peut-être qu'ils qu font aussi parce qu'ils sortent de leur bulle et ça leur permet de voilà, découvrir peut-être d'autres façons d'interagir avec les gens, notamment avec les barrières linguistiques, on, on change un peu, on se retrouve un petit peu dans une autre position et à mon avis ça personnellement c'est très très bon. Et puis après le travail en équipe interculturelle, dans le chantier en fait on a l'occasion de pouvoir travailler ensemble, euh, de faire quelque chose ensemble, de construire quelque chose ensemble, de créer quelque chose Et ça, je trouve ça super positif. Et ici, si, c'est génial de pouvoir avoir un public varié. Et ça, sans les, sans les financements de l'Ophage, euh, ça serait impossible. Nous pouvons apprendre beaucoup d'autres nationalités, mais aussi d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres et, et d'autres nationalités. On rencontre des personnes qui sont vraiment euh, juste adorables ici et toujours euh, La volonté d'offrir aux autres. Et, et franchement, je trouve ça juste énorme. Et après, on n'a pas du tout la, le même style de culture euh, entre les Serbes, les Français et les Allemands. Mais du coup, on apprend vachement de trucs sur les autres. Also, ich fand das richtig schön, weil ich es total interessant finde, die Serben kennenzulernen und die Franzosen. Et. Um, es ist halt einfach, man lernt nicht nur neue Menschen kennen, sondern auch gleich noch eine neue Kultur und ein anderes Land und andere Sitten. Und man muss auch ein bisschen über sein eigenes Land nachdenken, weil ich eigentlich ja nur hier leben und nie darüber nachdenke, was ist typisch deutsch, aber wenn ich das gefragt werde, dann muss ich das ja beantworten und das fand ich irgendwie auch spannend, mein Land zu zeigen. Da drohinse da da da nehmen stereotype premo drugim zemljama i kulturama i da uh, jednostavno uh, vidim, kada se kada se upoznajem sa so takom nekom kulturom i i da jednostavno vidim kakvi su oni, šta vole, šta ne, na primjer ovdje smo u Nemočkoj gdje uh, je vreme jako bitno i uh, ta organizovanost uh, uh, što se tiče rasporeda i što se tiče rasporeda vremena jako jako bitna, tako da smo se sigurno svi ovaj uh, J'ai parlé avec euh, Sergiane et enfin j'ai appris plein de choses sur sur la Serbie auquel bon enfin j'avais vu ça en cours d'histoire mais après ça n'a rien à voir de parler avec quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il en pense euh, au lieu que ce soit juste des, euh, des presque des clichés qu'on peut trouver dans dans le manuel d'histoire. Na man will hier eigentlich nicht mehr weg also wenn man einmal hier ist dann versteht man das eigentlich so am besten also, man will einfach nicht mehr weg, man ist total traurig wenn es heißt, es geht nach Hause und um, na, es ist eigentlich total cool hier und auch wenn man so alles besichtigt und andere Länder kennenlernt und kulturen und sowas. da Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig für junge Menschen, dass sie in solchen Bereichen arbeiten dass weil sie so viel Weise, können über andere kulturen. Und gleichzeitig, sie können die Stereotipe und Stereotype, die in ihren Ländern brechen. In diesem zweiten Ländern, aber auch viel mehr tun, als und so gut sind. Es kann auch viel mehr tun, als sie nicht mehr sie auch Meiner Meinung nach ist eine internationale Jugendbegegnung eine ganz große Chance für junge Menschen weil sie sich in einem Kontext wiederfinden, in dem sie sich sonst nicht so bewegen. Sie treffen Menschen, die ihr Alter haben, aber aus einem anderen Land kommen. Und sie haben einen pädagogischen Rahmen, innerhalb dessen sie sich begegnen können. Und äh, sie machen einfach so viele verschiedene Erfahrungen, die ganz wichtig sind für sie selbst und für ihr späteres Leben, dass ich sagen würde, jeder muss einmal in seinem Leben auf einer internationalen Jugendbegegnung gewesen sein, einfach um ja, für sich ganz wichtige Erfahrungen zu machen. Bye.